Warum du meinen YouTube-Kanal Management Cashflow abonnieren solltest. Verliere kein Geld. Je mehr du über das Geld, Finanzen und Investitionen, über das Cashflow weißt, desto mehr werden dir die Fehler bewusst und desto weniger wirst du an dem Geld verlieren.